Heute spreche ich über das Thema der Komfortzone, warum es gefährlich ist, zu lange in der Komfortzone zu bleiben und zwar nicht nur gefährlich für uns, sondern auch für andere. Und ich spreche auch darüber, wie es möglich ist, die Komfortzone zu verlassen. Hallo und herzlich willkommen! Dieses könnte eines der wichtigsten Videos sein, die du in der letzten und in der nächsten Zeit siehst, weil es geht um einen Begriff oder um ein Thema, das für uns alle super wichtig ist. Nämlich den Begriff der Komfortzone. Was versteht man darunter? Wahrscheinlich kennst du das auch schon. Komfortzone oder auch Kreis der Gewohnheiten genannt. Das ist so der Bereich, in dem wir uns normalerweise bewegen. Das ist das, was wir normalerweise so machen. Die Handlungen, die wir machen, die Menschen, mit denen wir umgehen, die Gedanken, die wir denken, die Orte, an denen wir sind. Und ähm, es geht aber auch vor allem um das Verhalten, das wir haben. Also die Art, wie wir uns verhalten und natürlich auch die, das Verhalten, das wir vermeiden und deshalb spricht man von Komfortzone und das hat nichts damit zu tun, dass die Komfortzone besonders komfortabel ist für uns, sondern es ist einfach das, was für uns gewohnt ist und wo wir uns nicht groß bewegen müssen, das heißt, wo wir uns auskennen, wo wir nicht große Veränderungen machen müssen. Und genau da liegt nämlich die Krux bei der ganzen Geschichte. Die Komfortzone ist vor allem gekennzeichnet von Bequemlichkeit. Bequemlichkeit einfach in dem So-Sein, wie ich so bin. Da gibt es auch alle möglichen Menschen, die dann nette Sprüche dazu machen und so weiter und so fort. Will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, aber es ist ein Bereich, in dem wir keine Risiken eingehen müssen, weil wir schon alles kennen, weil alles bekannt ist. Und dadurch gehen wir diesem Gefühl von Angst, das immer mit dem Thema Risiko, mit dem Thema Verlassen der Komfortzone verbunden ist, gehen wir geschickt, geschickt aus dem Weg. Und was wir dann erreichen, ist ein Zustand von Neutralität. Es ist ja nicht so, dass es in der Komfortzone komfortabel ist, sagte ich bereits. Das ist also nicht, wir sind ja nicht besonders glücklich, aber wir sind auch nicht besonders unglücklich. Man könnte auch sagen, wir sind gerade so, so ausreichend ähm, glücklich, dass wir uns nicht bewegen müssen und gerade so unglücklich, dass wir es noch ertragen. Und da beginnt schon die Gefahr nämlich zu sein. Wir fühlen uns in der Komfortzone sicher, aber wir sind in der Komfortzone nur deswegen sicher weil wir komplett ohne Bewusstheit uns dieses Thema angucken. Und ich möchte heute ein ganz bisschen Bewusstheit mit reinbringen und vielleicht kannst du etwas lernen und etwas Wichtiges für dich mitnehmen bei der ganzen Geschichte. Das Leben will nicht, dass du in der Komfortzone bist. Vielleicht kennst du diesen Spruch, ein Schiff ist sicher im Hafen, aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Das Leben im Universum ist etwas so Kostbares, etwas so Besonderes, etwas so Krasses im Vergleich zu all den ganzen anderen leblosen Materie, die da ist. Das Universum möchte nicht, dass du deine Lebenszeit, deine Lebensenergie dafür verschwendest, nicht zu wachsen. Es ist sogar so, wir müssen wachsen, wir müssen uns bewegen. Immer dann, wenn wir nicht wachsen, gehen wir eigentlich ein, dann sterben wir bereits ein Stück weit. Das heißt, immer dann, wenn wir ablehnen zu wachsen, was eine Erweiterung unserer Komfortzone oder eine verlassene Komfortzone ähm, beinhaltet, dann wählen wir das Sterben. Das klingt jetzt sehr grausam, lass es dir mal auf der Zunge zergehen. Wir können nur wachsen, wenn wir in Bewegung kommen, und wir können nur wachsen, wenn es unkomfortabel wird. Das heißt, das Universum hat vorgesorgt, dieses Leben hat vorgesorgt, irgendeine Kraft, wie auch immer du sie nennen magst, hat vorgesorgt, dass es immer mal unkomfortabel wird in unserem Leben, damit wir anfangen, uns zu bewegen und damit wir anfangen, die Komfortzone tatsächlich zu verlassen. Das Leben spricht jetzt allerdings keine so direkte, platte Sprache und sagt, hey, Schätzelein, du hast dich jetzt schon lange nicht mehr bewegt, es wäre ganz nett, wenn du mal komm, guck mal, sonst weichst du nicht, sonst gehst du eigentlich ein und das wollen wir nicht und so weiter. Nein, das Leben spricht eine sehr klare, sehr harte und auch sehr grausame Sprache. Und das muss dir einfach klar sein. Die vielen Unannehmlichkeiten, die du gerade vielleicht in deinem Leben verspürst, Schmerzen, Dinge, die nicht richtig funktionieren, alles was so komisch ist, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass du nicht bereit bist, den Bereich deines Komforts, den Bereich deiner Bequemlichkeit, den Kreis deiner Gewohnheiten zu verlassen. Und jetzt gibt es etwas sehr Interessantes, jetzt stärker wir festhalten, desto größer ist die Gefahr, dass uns genau das genommen wird, woran wir festhalten. Wir alle haben so unsere Dinge, unsere Orte, die wir lieben, unsere Handlungen, die wir lieben, unsere Menschen auch, die wir mögen. Und auf einer spirituellen Weise begeben wir nicht nur uns, sondern auch diese Menschen in Gefahr, dadurch, dass wir so komfortabel mit ihnen sind. Was heißt jetzt komfortabel zum Beispiel? Viele Menschen vermeiden Streit, viele Menschen vermeiden Konflikte, weil sie es einfach nicht ertragen mögen. Und Konflikte heißt ja immer wie mit jemandem zusammen, ähm, in irgendeiner Weise unter den Teppich kehren. Du gefährdest also nicht nur dich, dass jetzt plötzlich eine radikale Veränderung ist, könnte es könnte sein, dass diesem Menschen etwas passiert, dass in deinem Leben etwas passiert. Das klingt jetzt sehr, sehr unangenehm und äh, sehr hässlich. Ich möchte einfach, dass du dich mit dem Gedanken anfreundest. Es ist sehr wahrscheinlich, je länger du in der Komfortzone bleibst, je weniger du dich bewegst, je mehr du dir Bequemlichkeit anheim und so weiter und so fort, dass dir genau das genommen wird, was dir am liebsten ist, das womit du dich am komfortabelsten eingerichtet hast. Und wenn es dein Sofa, dein Kissen, deine Wärmeflasche oder was auch immer ist. Wir können nicht wachsen, wenn wir uns nicht bewegen. Wir können nicht wachsen, wenn wir Unkomfortables in Kauf nehmen, um zu wachsen. Es geht einfach nicht. So ist Leben nun mal gemacht. Das heißt, immer dann, wenn wir nicht wachsen wollen, sind wir nicht im Einklang mit den Gesetzen des Universums. Und das Universum sitzt nun mal an et etwas längeren Hebel, würde ich sagen, als äh, wir beide so. Das heißt, ähm, es wird Mittel und Wege finden, etwas für dich zu verändern. Es wird Mittel und Wege finden, dich schön sanft in die Richtung zu treiben, äh, deiner Entwicklung. Und wenn du die sanfte Sprache nicht verstehst, dann kommen Krankheiten, dann kommt Schmerz dann kommt Verlust, dann kommen alle möglichen anderen Geschichten. Und das ist einfach so wie Leben gemacht ist. Es ist einfach so, wie es funktioniert. So, wie kommst du jetzt trotzdem raus aus dieser ganzen Geschichte und wie kannst du dich entwickeln? Zum einen musst du verstehen, dass am Rand der Komfortzone, also quasi, wenn man so ein Kreiszeichen zeichnet, diese dieser Strich drumherum, der ist immer Angst. Also Angst ist quasi die Währung, das ist der Euro für Entwicklung. Das ist die Währung, die wir bezahlen müssen für Entwicklung. Das heißt, es ist nicht möglich, aus der Komfortzone herauszukommen, ohne diese Angst zu empfinden. Deshalb kehren wir da immer so schnell um und sagen, nee, könnte ängstlich werden und so weiter. Das heißt, wenn du dir dessen bewusst bist, dass es mit Angst zusammenhängt, dass du gerade bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, dann kannst du viel leichter vielleicht durch diese Angst durchgehen, weil es ist ja nur dieser eine Strich. Und wenn du da durch bist, dann hast du es oftmals überwunden. Und dann seine deine Komfortzone erweitert, dann kommen andere neue Möglichkeiten. Das ist ein Bereich, wo du dich erstmal wieder so ein ganz bisschen zurechtfinden kannst und wo es erstmal ganz gut, ganz gut läuft und so, weiter, und so weiter funktioniert. Wenn du verstehst, dass das Leben dich immer durch Schmerz, durch Unkomfortabel vorantreibt, um eine Entwicklung zu machen, dann freust du dich, wenn so etwas kommt. Also man kann das im Kopf einfach umschalten und sagen, hey, da kommt etwas, das zeigt mir gerade, dass ich eine Entwicklung machen soll. Und in der Pentachi Energy Mastery da lernen meine Teilnehmer ganz zu Beginn einen wichtigen Satz. Und das ist ein Mantra, ich sage immer, das erste Aktion dieser Lehre. Das Leben ist immer für mich. Egal was passiert, mach dir immer klar, das Leben ist für dich. Und wenn du vielleicht eine andere Sprache nicht verstanden hast, weil du nicht im Einklang mit deiner Seele warst, weil du nicht im Einklang mit den Gesetzen des Universums bist, weil du schlicht und einfach da irgendein eigenes Ding machst, dann wird es eben eine gröbere Sprache finden und wird einfach ein paar Dinge dir schicken in dein Leben, die du dann verstehst. Und wenn du es dann immer noch nicht verstehst, dann wird der Druck erhöht, dann werden die Schmerzen erhöht. Und so funktioniert das. Und diese Art von Entwicklung, das schaffen auch Amöben Und Menschen tun sich aber witzigerweise trotzdem extrem, extrem schwer, obwohl wir so entwickelt sind, obwohl wir ein Bewusstsein haben und so weiter und so fort. Und das hängt mit unterschiedlichen Sachen zusammen, die so durch unser Bewusstsein, durch unser Verstand, durch unser, unser komplexes emotionales System auch entstanden sind im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte oder wenn man so will, Jahrtausende, Jahre der Generationen. Nichtsdestotrotz, wir haben dieses Bewusstsein, und also können uns bewusst machen, ich muss daraus, weil ich das System, in dem ich bin, allein durch das Verharren in dem System, in dem komfortablen System, gefährde. Also nicht nur mich, sondern auch andere Wesen, die da drin sind. Das Leben wird für alle einen Weg finden, dass eine Entwicklung stattfindet. Und wer das ablehnt, der wird irgendwann mal gehen. Es ist leider so. Auf die eine oder andere Weise, dass es das gehen kann, relativ lange dauern und auch sehr schmerzhaft werden. Aber es kann auch sein, dass einfach Menschen aus deinem Leben verschwinden, weil du dich nicht bewegen willst und diesen Menschen geht es gut. Aber dein System ist komplett durcheinander geschenkt, durcheinander gewurstelt, durcheinander geschüttert und dann bist du bereit, in die Veränderung zu gehen. Und es ist so, dass wir für die Veränderung immer auch ein Stück weit Energie brauchen. Wir brauchen immer so eine, so eine, so eine kleine Energie, dass wir da, dass wir da durchgehen durch dieses, durch dieses erste Ding. Und wir brauchen das also dieses Verständnis, wie funktioniert alles, wie hängt das Ganze zusammen. Und dann eben diese kleine, kleine Power. Und wenn dieses Thema für dich interessant ist, wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem Leben feststeckst, dann hängst du immer in der Komfortzone fest, in irgendeiner Weise. Dann solltest du dich ziemlich dringend um dieses Thema kümmern. Und du hast eine großartige Möglichkeit, jetzt noch diese Woche ähm, an einem Programm teilzunehmen, das, ich sage mal, deine Grundfesten, deine Weltanschauung erschüttern wird. Das heißt, ganz deutlich ähm, dir, dir auch deine Komfortzone aufzeigen wird und auch den, den Bereich aufzeigen wird, aus dem du dich bisher nicht herausbewegen wolltest. Und dir aber auch die Kraft geben, die Möglichkeit geben, die Tools geben, um dich zu verändern. Und das ist die Pentagy Energy Mastery. Das ist ein 12-Wochen-Programm von mir. Das startet jetzt am Sonntag wieder, Sonntagabend, feiern wir eine Welcome Party. Dann geht es los mit den, mit den neuen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und es sind noch ein paar Plätze frei. Also wenn du dazu kommen willst, wenn du mehr erfahren willst, Frau darüber, dann melde dich bitte, tu das über den Link in meiner Bio und schau mal, was in diesem Programm ist, was es, wie es dir hilft, die, den Bereich, dieser, dieser Komfortzone zu verlassen. Aber genauso wenn du bereits Schmerzen hast wenn du bereits äh, irgendwelche, Krank, äh, irgendwelche Krankheiten hast, wenn du merkst, hey, mein soziales System ist vollkommen durcheinander, äh, da funktioniert irgendwas nicht mehr, wir brechen so langsam die Sachen weg, ähm, dann ist es ein deutliches Zeichen, dass das Leben möchte, dass du dich von deiner Komfortzone woanders hinbewegst. Und manchmal weißt du noch gar nicht, wohin und dann traust du dich nicht, deshalb brauchst du diese Energie. Und wie das Ganze funktioniert, lernst du in der Pentagy Energy Mastery. Es kann natürlich sein, dass jetzt schon, wenn du nur davon hörst, oh, Programm, und soll ich, soll ich etwas machen, dass du jetzt auch schon wieder Angst bekommst. Das wäre ja auch wieder ein deutliches Zeichen dafür, dass eine Chance besteht, dass du gerade deine Komfortzone verlässt, dass du gerade in Transformation, dass du gerade ins Wachstum kommst, dann solltest du erst recht das Gespräch mit mir suchen. Du kannst in dieses Programm, das kannst du nicht irgendwie buchen, du kannst tatsächlich nur in ein kurzes Gespräch mit mir führst, wo wir gucken, wo stehst du, was brauchst du, kann ich dir helfen, kann ich dir nicht helfen, ist es überhaupt das Richtige für dich, wo wir das herausfinden, und dann kannst du starten. Das heißt, es gibt jetzt noch einige wenige Termine, so viele sind es nämlich gar nicht mehr, ähm, wo du ähm, dir einen Termin mit mir buchen kannst. Und dafür klick auf den Link in meinem Video, da steht dann ähm, Pentagy Energy Mastery oder, oder ähm, kostenloses Erstgespräch. Einer dieser beiden Links, das führt immer auf die gleiche Geschichte. Führt auf meinen Kalender und dann kannst du dir einen Termin buchen. Und dann bin ich mir 30 bis 45 Minuten für dich Zeit. Wir schauen uns an, welches ist deine Situation, kann ich dir helfen? Ist das das Richtige für dich? und wenn ja, dann kannst du gleich mitmachen. Also da möchte ich dich ganz herzlich einladen und ich möchte dir den Mut machen, deine Komfortzone, wie auch immer die ausschaut, alles wo du glaubst, es geht gerade nicht, alles wo du glaubst, ich habe jetzt gerade keine Zeit, und alles Geschichten, die du dir erzählst, um in deiner Komfortzone zu bleiben. Das heißt, dein Unterbewusstsein will dich immer in der Komfortzone halten, das Universum möchte dich da raus pushen. Du kannst dir mal überlegen, wer da mehr Power haben wird von den beiden. Und entscheiden, ähm, ins Handeln kommen, das kannst letztendlich nur du. Ja, ich kann dich einladen, ich kann dir das zeigen, ich kann dir äh, erzählen, wie diese Sachen funktionieren. Äh, ich kann dir die Tools geben, wenn du dich entschieden hast, aber ich kann dir das dann helfen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, zumindest die Entscheidung, dich zu informieren. Also, klick auf den Link in meiner Bio, komm in das kostenlose Erstgespräch und ähm, wenn alles gut geht, wenn alles passt, äh, dann bist du am äh, Sonntag schon dabei, wenn es in die nächste Runde geht. Also, ich freue mich, wenn du dich meldest und äh, ja, klicke jetzt auf den Link, den du hier über dem Video findest, dann äh, schauen wir uns. Bis dann, tschüss!